Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nonnery Game, oder 9 äh, Hours, 9 Persons, 9 Doors, NNN Ich werde das ein bisschen abkürzen, weil 9 Hours, 9 Persons, 10 Doors passt nicht so wirklich in den Titel rein Wahrscheinlich 999 Mal gucken äh, Also, hey, wir, wir machen einfach weiter, entschuldigung, ich werde es mal vorlesen äh, Wir machen einfach weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, direkt ähm, Wir haben gesehen, dass sich 9 in die Luft gesprengt wurde Wir wissen nicht wieso Erfahren das aber gleich, das kann ich euch sagen. Jun wurde ein bisschen übel, also es wurde ganz rot und ich glaube, ihr geht es nicht so gut, weil, ja, Blut und so ist nicht das Geilste, was man sehen kann. Muss ich zugeben. Äh, wir machen dann weiter. Hey, wie fühlst du dich? Bist du okay? Wie? Wieso ist das passiert? Wieso passiert sowas? Weiß irgendjemand, was zur Hölle da los ist? Wer ist Zero? Was ist das neue spiel Komm schon, irgendjemand, irgendwas. Was zur Hölle geht da los? Was machen wir hier? Was zur Hölle ist da los? Wahrscheinlich wird der Novel-Screen hier ein bisschen mehr verraten, aber ich finde den Adventure-Screen hier einfach viel angenehmer. Es ist 10 Uhr jetzt. Ich meine, ich zeige euch das mal kurz nochmal. Äh ja, wir hätten hier jetzt einfach... Äh, ich frage es, niemand hat was gesagt. Sie sind da rumgestanden, haben nichts gemacht. Äh, Junes Körper hat gewackelt, also gezittert ein bisschen. Und irgendjemand plötzlich hat die Uhr dann geklingelt dann ist es zehn. Ich finde es im Novel-Modus einfach trotzdem viel... Äh, im Adventure-Modus einfach viel interessanter trotzdem, leider. Tut mir leid. Es ist 10 Uhr jetzt. Das heißt, es sind zehn Stunden... Es ist eine Stunde seit Zero's keine Ansage vorbei. Ja. Fuck, ich hab genug von diesem Scheiß. Wie lange werden wir jetzt einfach hier rundum rumstehen? Wir haben nur noch 8 Stunden, bis das Zeitlimit, das Zero uns gegeben hat, abläuft. Lass mal... Lass uns mal loslegen. Los, los. Nein, ich weigere mich. Ich werde nicht wie er enden. Wie er? Du meinst den neunten Mann? Natürlich, wer denn sonst? Blut. Blut und Fleischstückchen. Das ist kein Weg für eine Person zu sterben. Ich denke, er hat es einfach verkackt. Er hat irgendeinen Fall ausgelöst und das hat ihn getötet. Ich werde nicht einfach verkacken wie er. Ich werde ihr Leben rauskommen. kommen. Tja, ja. Was ist so lustig daran? Oh, Entschuldigung. Du warst zu... zu zuversichtlich. Ich konnte mir nicht helfen. Was zum Fick? Ich denke, du hast die Situation falsch verstanden. Hä? Der Tod des neunten Mannes. Es hatte nichts mit einer Falle zu tun. Oder nicht mit einer Falle, die du dir vorstellst. Aber... Er hat eine von Zero's Regeln gebrochen. Das ist der Grund, warum er gestorben ist. Ziemlich einfach, wenn du darüber nachdenkst. Immer noch nicht? Ne okay. Okay, nimm einfach einen Moment und denk zurück, was Zero gesagt hat. Spezifisch, was hat er über die, die Anzahl der Nummern gesagt? Von Leuten. Er hat drei bis fünf Leute gesagt. Und danach? Du hast den wichtigen Teil vergessen. Was hat Zero gesagt? Ja, jeder, der sich eingeloggt hat, muss durchgehen. Richtig. Irgendwas in der Richtung. Ja, auf jeden Fall, es müssen drei, um Minimum drei, maximal fünf durchgehen. Das ist korrekt. Ein Goldsternchen für dich, Junpei. Der neunte Mann hat diese Regel gebrochen. Er hat probiert, durch eine nummerierte Tür alleine zu gehen. Das war der Grund, er hin wieso er hingerichtet wurde. Das heißt, Zero schaut uns von irgendwo zu. Mal stellt sicher, dass wir keine Regeln brechen. Na, ja, ich bin mir da nicht so sicher. Wieso nicht? Weil dieses Exekutionssystem ziemlich automatisch ist. Hast du es nicht gemerkt? Er muss es nicht beobachten. Was meinst du damit? Ziemlich einfach. Ich glaube, es muss ich sein, der dir das erzählt. Ich habe lang genug gewartet, von so wahrscheinlich. Ich habe gehofft, Zero hat, würde mir den Ärger abnehmen, aber. ziemlich unwahrscheinlich. Weißt du irgendwas? Ich weiß ziemlich viel, aber ja. Was weißt du? Hier. Eine Karte? Was, was sagt sie? Schau mal selbst. Komm schon jetzt. Was, was ist der Sinn, mir das zu geben? Gib mal her. Hä? Zu Hölle ist das? Ha, ich sehe. Das ist Blindenschrift. Sorry, Leute, ich kann das nicht lesen. Hier, er zurück. Okay, das war lustig. Was ist so wichtig auf dieser Karte? Ich habe sie in meiner Tasche gefunden. Ich kann mir nur vorstellen, es ist eine Nachricht von Zero. Von Zero? Eine Nachricht? Was sagt sie? Ganz ruhig jetzt. Kein Grund zum Stressen. Ihr müsst, nicht, ihr müsst mich nicht zwingen. Ich werde sie vorlesen. Armband Nummer 2. Und weil du nicht mit Sicht gesegnet wurdest, werde ich dich mit und nur dich mit Informationen segnen. Ich werde dir die Funktionen von den Red, den Dead und den Armbändern erklären. Das Red ist das Aktivierungsgerät. Das Recognition Device ist wegen Red. Es wird eine Nummer bestätigen. Neben jeder nummerierten Tür werdet ihr ein Red finden. Das Dead ist das Deactivation Device. Also das Deaktivierungsgerät. Es macht genau das, was es sagt. Ach oh, sorry, Zero. <lacht> Wenn ihr einmal durch die nummerierten Türen durch seid, müsst ihr den Dead finden, um den Detonator in, ihren, in den Armbändern, also den Zünder in den Armbändern loszuwerden. Aber vielleicht wundert ihr euch, was hier auch diese dieser Zünder in die Luft. Es tut mir leid, aber das wird vielleicht eine kleine Überraschung sein. Ich habe kleine Bomben in euch platziert und... Äh, in dir und den Leuten, die du gleich treffen wirst. Ihr habt sie äh, geschluckt während ihr... Ohnmächtig wart. Äh. Ich habe keinen Zweifel daran, dass bei der Zeit, dass du das liest, die Bombe wird in euren Magen gerutscht sein und in euren kleinen Darm. In anderen Worten, ihr werdet sie nicht wieder hochwürgen können. Ich würde euch empfehlen, es nicht zu probieren. Äh, wie vorhin erwähnt, hat das Armband in, in, an eurer linken Hand. Äh, einen Zünder drin. Denk daran wie so eine ferngesteuerte Sicherung oder ein Timer für die Bombe in deinem Körper. Es gibt nur eine Bedingung, damit sie explodieren würde. Diese Bedingung ist, dass du eine nummerierte Tür durchschritten hast. Wenn du das machst, wird der Timer aktiviert, egal wer du bist. Ihr habt 81 Sekunden. Wenn Wenn nach dieser Zeit der Zünder nicht deaktiviert wurde, wird es ein Signal in einen Körper schicken, der Bombe sagen, sie soll explodieren. Wenn ihr den, Deakti Wenn ihr den Zünder deaktivieren wollt, müsst jede Person, die sich beim Red eingeloggt hat, sich beim Dead ausloggen. Wenn alle diese Nummer beim Dead bestätigt wurden, müsst ihr einfach den Hebel ziehen an der Seite und der Counter wird aufhören. Jeder, der seine Nummer nicht beim Red mitgemacht hat, eingeloggt hat, kann sich beim Dead auch nicht ausloggen. Äh, ja, das heißt, wenn ihr durch eine nummerierte Tür geht, ohne euch beim Red einzuloggen, seid ihr in 81 Sekunden tot. Ihr solltet auch im Kopf behalten, dass die nummerierten Türen nach 9 Sekunden automatisch zugehen. Das wollte ich jetzt gar nicht drücken. Also solange die Tür offen ist, wird das Dead nicht funktionieren. Ihr solltet euch das echt, äh, echt merken. Das heißt, man kann die Tür nicht blockieren irgendwie und sich so heimlich durchschleichen oder so. Äh, Zuletzt lasst uns die diskutieren, wie ihr die Armbänder loswerdet. Es gibt zwei Wege. Erstens, ihr kommt vom Schiff. Zweitens, euer Herzschlag erreicht null. In anderen Worten, einmal, äh, wenn das Armband nach draußen genommen wird, äh die Außenseite des Schiffs oder entdeckt, dass der Herzschlag des Trägers auf Null fällt, wird es automatisch runtergefahren. Es gibt keine andere Möglichkeit, es zu entfernen. Wenn ihr es mit Gewalt probiert oder den äh, Zünder deaktivieren wollt, wird die Bombe in euch automatisch explodieren. Das ist alles, die, das ist alle Informationen, die ich dir zutrauen kann. Wie du sie benutzen wirst, ist dir überlassen. Schlau benutzt, kannst du die, die eine Gefahr für dich ähm, Darstellen sofort ausschalten Für eine kurze Zeit wärst du in der Lage, dein Schicksal zu kontrollieren Ich wünsche dir viel Glück Also sagt es Ja, nur die, die sich beim Red anmelden, können durch die nummerierten Türen äh, Wenn Nachdem sie eingescannt sind können sich die Teams nicht mehr verändern und die Red Dads und die Armbänder erzwingen diese Regeln Sie sind Zeuge, Jury und Ausführer also Richter, Jury, Richterzeuge und Henker. So, ich sind in die Richtung. Scheiße. Fucking Bombe. Komm schon, komm schon raus damit. Da ist eine Bombe in mir drin. Was hat Zero denken lassen, dass diese Horrorshow von einem Spiel eine gute Idee wäre? Okay, ich werde es noch einmal fragen. Weiß irgendjemand von euch was über Zero? Sieht nicht so aus. Naja, ich habe ihn gesehen. Ich, so, ich habe Zero gesehen, als er mich erwischt hat. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Ein Wix hat eine Maske getragen, Eine Gasmaske. Was zur Hölle? Komm schon, gib mir irgendwas. Du weißt, eine Überraschung oder so? Ich habe das auch gesehen. Ich auch. Ich auch. Ich habe nicht in die Maske reingesehen, aber... Diese Maske war wirklich unheimlich. Hä? Also, alle unsere Entführungen waren genau dieselben. Wir wurden von zu Hause um Mitternacht entführt. Äh, die Person, die behauptet, Zero zu sein, hatte eine Maske auf, und da war weißer Rauch, und jeder von uns ist ohnmächtig geworden. Wir sind aufgewacht auf Deck D, in einem Raum mit einem dreistöckigen Bunkerbett. Was ist mit dir, Santa? Ist dasselbe dir passiert? Oh, Ich? haben... meins war genau gleich wie Euros. Okay, das ist gut, gut genug für jetzt. Okay, ich habe eine Frage. Woher weiß er das denn jetzt? Äh, Snake und Clover, ihr halt seid beide gekidnappt worden vom selben Raum und seid auch zusammen aufgewacht. Was ist das... Was ist das mit euch zwei eigentlich? Wir sind Geschwister. Geschwister? Äh, ja. Snake ist mein älterer Bruder, offensichtlich. Das heißt, ich bin seine kleine Schwester. Ist das wirklich so hart zu verstehen? Sie hat natürlich recht. Bist du überrascht? Ich meine, ja, aber... Wieso? das sind andere Leute hier, die eine Verbindung zueinander haben. Diese zwei da zum Beispiel. Oh, du meinst zwischen Jumpy und mir? Ah ja, du hast gesagt, es ist ja oder? Ihr seid zusammen in die Schule gegangen? Ja. Ja. ja. Hey, meint ihr, vielleicht finden wir heraus, wer Siri ist, so? Ja, du hast recht. Wir verbinden die Punkte zwischen den Opfern und das führt uns zum Täter. Lehrbuchzeug. Junpei. Junpei, Jun, irgendwas von euch eine Glocke läuten lassen? Oh Gott, eine Glocke läuten? Ja, vielleicht habt ihr in der Klasse jemanden, einen Sohn von einem Multimillionär gehabt oder so. Ein Millionär? Sohn... Ja, irgendjemand hat dieses Schiff gekauft und hat das alles aufgesetzt hier. Wer immer Zero ist, er muss unglaublich reich sein. Weil wir können uns damit nicht so sicher sein. Für mich klingt es eher so, das wäre das eine Arbeit von der Organisation, nicht einem Individuum. Wahrscheinlich ist Zero einfach die Repräsentation von einer größeren Gruppe. Was für eine Gruppe... Was für eine Gruppe meinst du denn? Es könnte ziemlich viel sein, eine Armee, also eine Armee oder eine Untersuchungsgruppe. Vielleicht ist das alles hier ein psychologisches Experiment. Wenn das so ist, dann ist es ziemlich abgefuckt. Ich meine, komm schon, ein, Jung, ein Typ ist tot. Ich weiß nicht, wer zur Hölle dieses Zero-Arschloch ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er ziemlich krank im Kopf ist und so. Wenn das alles ein Typ ist, dann hat er echt Probleme. Ich dachte, wir wären fertig mit dem Thema. Aber was sollen wir dann tun? Wir, wir sollten es durchsprechen. Oh mein Gott, genug. Alles, was sie machen, ist reden. Reden bringt gar nichts. Es bringt uns nichts hier raus. Alles, also, ist wirklich sicher. Wollt ihr wollt hier einfach nur rumsitzen? Wir haben nur noch siebeneinhalb Stunden übrig. Wir haben schon eineinhalb Stunden von unseren neun Stunden verbraucht. Du, du hast recht. Okay, dann. Es gibt nur einen Weg, wie wir vorwärts kommen. Ja, macht keinen Spaß, wenn wir springen müssen, wenn Zero-Subs springen. Ja, es ist auch bescheuert, hier rumzusitzen, und um gar nichts zu machen. Ja, okay, dank Snakes-Karte wissen wir jetzt wenigstens, wie das alles funktioniert hier. Genau, und wenn wir die Regeln folgen, sollten wir... Ja, wir sollten vielleicht okay sein. Aber, aber was? Wer geht denn dann durch welche Türe? Oh ja, stimmt. Wir können nicht mehr als fünf Leute durch eine Tür bringen. Alle acht können von uns nicht durch dieselbe Tür gehen. Theoretisch, wenn es aufgeht schon, wenn man 4 und 4 macht oder 3 und 5 und es gibt 5, könnten wir beide durch 5 gehen. Also sollten wir uns aufteilen. Warte mal. Ich sagte dir jetzt, es ist keine Möglichkeit, dass ich nicht durch die Tür Nummer 5 gehe. Komm schon, sei nicht so egoistisch. Nenn mich, wie zur Hölle du willst, aber ich gehe da nicht rein. Wenn ich durch das ganze Blut laufen müsste, bleibe ich lieber hier. Ah, wir haben so gute Fortschritte gemacht. Sorry, aber ich gehe auch nicht da durch. Irgendjemand sonst kann durch Tür Nummer 5 gehen. Ach, Santa, nicht du auch noch. Hey, Mann, ich habe diese Schuhe frisch gekauft. Wenn, ich, wenn du denkst, ich krieg Blut von irgendeinem so Creepy Dude auf meine Schuhe, dann... ...muss ich dir einen anderen Gedanken suchen. Was zur Hölle, Mann. Ey, warst du nicht der, der sagt, wir sollen da durchgehen? Ja, und? heißt nicht, dass ich durch Tür Nummer 5 will. Oh, Gott. Okay, ich gehe durch die Tür Nummer 5. Ich kann da aber nicht allein rein. Irgendjemand kommt mit mir mit? Ich werde gehen. Was? Keine Sorge, du wirst okay sein. Wir werden wir werden uns vielleicht jetzt trennen, aber wir werden uns nicht nachher wiedersehen. Woher weißt du das? Weil ich es weiß. Das ist keine Antwort. Wenn du gehst, gehe ich auch. Ich gehe durch Tür Nummer 5. Was mache ich nur mit dir? Nichts, was du tun musst. Wenn ich euch beitrete, ist das Problem gelöst, oder? Seven ist zwei, Snake ist sieben... Ich glaube, was 4 mein F1 gibt es 5. Ja, Mathematik. Oh, es geht perfekt auf! Die 4 von, von uns können durch Tür Nummer 5 gehen. Warte. Was ist mit den anderen 4? Was ist ihre Quersumme? Lotus, Center, June und ich, das sind 8, 3, 6 und 5. 8, 3, 6, und 5. Taschenrechner! Nein, ich so ohne Taschenrechner natürlich. Äh, 8 und 3 gibt 11, plus 6 ist 17, plus 5 ist 22, 2 plus 2 gibt 4. Die Quersumme ist 4. Es ist 4. Zählt uns zusammen und die Quersumme ist 4. Dann gehen wir durch Tür Nummer 4. Ja, scheint alles zu funktionieren. Also jetzt haben wir die Teams auf die 7 Snake, glaube ich, bla blablabla. Äh, Lotus Andrew und ich gehen durch Tür Nummer 5. Das wirklich die Teams, die ich will. Nach Tour Nummer 5 ist der sind die Überreste von Mann Nummer 9. Äh, ich will das nicht unbedingt wieder sehen, aber irgendwas sagt mir, das ist eine gute Idee, ihn zu untersuchen. Nur ein bisschen genauer vielleicht noch. Natürlich, wenn ich Tour Nummer 5 gehe, werde ich nicht mit Lotus und Santa zusammen sein. Ich könnte June mitbringen, aber das würde heißen, sie müsste den Körper sehen und ich will sie nicht da reinstecken. Soll ich still sein und durch Tür Nummer 4 gehen? Oder soll ich sagen, dass ich durch Tür Nummer 5 will? Alles klar dann. Ich sehe, wir haben eine Lösung gefunden. Wollen wir los? Ich gehe zur Tür Nummer 5. Wir hier drüben auch, richtig Snake? Die Tür geht nirgendwo hin. Beruhig dich. Ich... Welche Tür? Okay. Ähm, wie gesagt, ich werde das auf Playthrough Nummer 1 wiederholen eigentlich, weil ich das schon gespielt habe. Ich kann hier übrigens speichern, was nichts bringt, weil ich nicht vorhabe, von hier aus neu zu starten, wenn ich soweit bin. Aber einfach, dass wir den zweiten Safe gelegt haben. Ähm, einfach ganz kurz als kleine Erklärung. Äh, ich habe mir am Anfang gedacht, bei dem ersten Playthrough, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich denke mir, äh, wir haben jetzt eine team gefunden, die passt und ich will mich da nicht einmischen und sagen, ja, nee, ich will nicht. Deswegen akzeptiere ich für diesen Playthrough das Tür Nummer 4. Ich gehe durch Tür Nummer 4 mit Solo Lotus Center und June. Nichts um mir Sorgen zu machen. Ich muss nur bei ihrer Seite bleiben. Alles sollte okay sein. Es gibt keine Probleme in diesem Weg. Ja, wir gehen mit den anderen 4 mit. Sieht aus, als würde der Ace und die anderen loslaufen. 7, 2, 4, 1... Okay, dann. Bis später. Passt auf euch auf. Ugh. So eklig. Snake sagt nichts, weil er es nicht merkt. Was macht ihr da? Wir müssen uns beeilen. Snake, deine Schuhe. Ist okay, beeil dich. Oder willst du mit jedem anderen hier sterben? Ich glaube, du hast nicht vergessen, dass die Tür nur für neun Sekunden offen bleibt, oder? Sorry, Snake. Lass uns losgehen. Hey, wie sieht das da drüben aus? Habt ihr irgendwas gefunden? Sagt wenigstens was. Irgendwas piept. Genau wie vorhin. Wahrscheinlich ein Zünder am Armband. Denkt ihr, sie sind Okay. Hey, da sind sie. Ich werde übrigens genau so nachspielen, wie ich es gespielt habe. Ich erkläre dann später noch was. Ähm, das muss das Dadding sein. Ja, das muss das Dadding sein. Kommt schon, Kind. Kommt her. Wir müssen uns bestätigen. Das Pfeifen hört auf. Boah, es sieht aus, als hätte es aufgehört. Hey Leute, seid ihr alle okay? Ja, wir sind okay. Oh, hey, guck mal. Ich werde etwas über das Dadding erzählen, okay? Das Dead ist wie das Rot, es ist Red, aber es ist Blau. Das weiß ich gerade. Äh, Weißt du, wie das Red-Rot war? Das Dead ist Blau. Ansonsten sieht es genau gleich aus. Die Bestätigung ist genau dasselbe. Okay, alles klar. Danke vielmal. Okay, wir sollten uns jetzt bewegen. Passt besser auf da draußen. Hm? Alles klar. Okay, jetzt ist unser, jetzt ist unser Zug. Okay, sind wir bereit? Ja. Jetzt gehen wir nach links. Wie ihr seht hier, der erste Tree spaltet sich. 4 und 5 halt. Ich notiere mir das kurz, dass ich weiß, welchen Tree ich schon gelaufen bin. Einfach, dass ich das machen kann. Damit ich das nachher nicht vergesse, falls ich mir nicht mehr sicher bin, welche Tür... Okay, lass uns loslegen. Okay, lass, lass uns gehen. Lü Lauft! Oh, shit. Verdammt, es zählt runter. Wir können nicht mehr zurück. Wir müssen uns beiden das Gerät finden. Hey, wo zur Hölle ist das Dad? Was soll ich das wissen? Gib mir nicht so einen Scheiß, statt, äh, statt mal rumzuschauen. Ich bin schon dran. Äh, Sag mir nicht, Dad ist in einem dieser Räume. Oh nein, wie viele Räume sind das denn? Scheiße. Wir haben nicht Zeit zum Zählen. Lauft einfach. Wir müssen sie alle öffnen. Die ist verschlossen. Shit, die, die bringt auch nichts. Genau hier. Die auch nicht. Ah. Guck mal, da am Ende des Gangs. Rennt. Hey, wie viele Sekunden haben wir noch? Woher soll ich das wissen? Unser Zeitlimit ist 81 Sekunden. Ich weiß das, verdammt. Ich frage, wie viele wir übrig haben. beil dich. Es ist das Dead. Geht, kriegt hier. Kommt her. Komm schon, jeder von euch. Wie ist das hier beschrieben? Okay. Gar nicht. Alle sind natürlich erschöpft. Äh, guckt, äh, sieht aus, als hätte es aufgehört. Da ist eine andere Tür am Ende des Ganges. Lass uns die mal ausprobieren. Und natürlich geht sie nicht auf. Ein Schlüsselloch? Was ist das für ein Zeichen männlich? Nein, nicht genau. Das ist das Symbol für Mars. Technisch gesehen sind es dieselben Symbole, aber äh, ich habe eine Nummer von ähnlichen Symbolen neben der Haupttreppe gesehen. Die Symbole vom Solarsystem. Oh, stimmt, ja. Die Sonne, Saturn, Erde. Also, das ist das, was ich vermute auf jeden Fall. Okay, das ist, das ist nicht das Symbol für Männer, das ist das Symbol für Mars. Ich denke so, ja. Okay, warte mal. Wo ist Santa? Ja, ich habe mir mal ein bisschen rumgeguckt. Keine der Türen geht auf. Das heißt, wir haben nur noch zwei Türen offen. Vielleicht ist es die Raumnummer. Die Tür links hat 92, die rechts hat 93. Okay, lass uns sie mal aufmachen. Ich öffne B92. Okay, ich gehe, Krieg B93 dann. Happy. 1, 2, 3. Hey, äh, uh, sie geht auf. Ja, ist sie. Ich habe das nicht erwartet. Es war so einfach. Vielleicht gehört das alles zu Zero's Plan. Ich kann nicht sagen, mir gefällt es so wie eine Puppe zu behandeln zu werden. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall diese zwei Räume. Ich bin mir sicher, da gibt es irgendwas, was uns hier drin äh, helfen wird. Lass uns uns finden. Santa und ich suchen diesen Raum, ihr zwei nehmt den anderen. Okay. Ja. Okay, und hier drin habe ich es random geschafft, ein Rätsel zu lösen, das ich eigentlich nicht lösen sollte am Anfang. Äh, ich mache das einfach genau gleich, weil einfach, um es euch nochmal zu zeigen dann. Also, wir okay, schauen uns zuerst mal um. Äh, die Vase sieht teuer aus. Ich frage mich, wie viel wir dafür kriegen würden. Willst sie sie stehlen? Es ist so ein komisch äh, aussehendes Bild. Denkst du, es ist so ein abstraktes Bild oder so? Sieht aus wie ein Dämon mit elefantartiger Nase. Der an einem menschlichen Hirn saugt. Von wo kam jetzt das? Was läuft in Ihrem Hirn? Uh, uh, ich kann nicht sagen, es würde mich stören, wenn ich was rausfinde hier drin. Für mich sieht es aus wie ein Hund. In the right side. Ja, das ist ein Raum da drüben. Das ist ein Raum. So, uh, und hier habe ich tatsächlich, weil... Ich kann das nochmal kurz zeigen. Uh, ja, wieso gehen wir nicht zurück in den, Le in den äh, Hauptraum? Okay, lass uns zurückgehen. Ich bin hier und habe einfach mal drauf geklickt und das ist eine Badezimmerwand, äh, vierjährige Teile drüber. Und ich habe genau den Teil hier angeklickt und wie ihr seht, das vierjährige war jetzt viel kleiner. Und mal gucken, ob da irgendwas ist und dieses Teil ist ein bisschen locker. Ich glaube, ich komme mit meinen Nägeln drunter und ja jawohl, ich kann es ablösen. Das kann man dann sogar flippen hier. Und das ist mir tatsächlich beim ersten Playthrough auch passiert, das klingt jetzt dumm. Ähm, ja, das ist locker, das fünfte und das dritte. Alles andere ist normal. Ein Duschkopf. Wir haben hier haben wir Duschknöpfe, das jetzt probiert und es passiert nichts. Und ein Seifenhalter. So. Äh, Klopapier. Nichts Verdächtiges hier. Die Toilette, nichts drin. Der Tank ist leer. Ich glaube, da ist nicht mehr Wasser drin. Gut, das wäre eigentlich auch schon alles hier drin. Jetzt bin ich zweimal rein. Toll. So, bis jetzt ist das mein einziges Item hier drin. Aber eben, das war mir letztes Mal wirklich auch passiert, dass ich das random mitbekommen habe. Äh, da wollte ich noch gar nicht hin. Ich will mir erst mal hier umschauen. Okay, wir haben Streichhölzer. Kann ich die kombinieren? Nö. Ah ja, wie geht's deinem Fieber? Fühlst du dich besser? Ja, mir geht's gut. Lass mich mal deine Stirn sehen. Oh, Oh, es ist wirklich runtergegangen. Machst du dir Sorgen um mich? Ja, ja, denke ich schon. Übrigens, Jumpy. Hä? Wie bist du hierher gekommen? Was meinst du? Ich habe sie doch schon erzählt. War ein Typ mit Gasmaske, als ich nach Hause gekommen bin nachts. Und du hast so einen weißen Rauch, Rauch eingeatmet und bist ausgenockt. Als du aufgewacht bist, warst du entdeckt, die. Genau richtig. Ist das wirklich die Wahrheit? Was? Jumpy, versteckst du irgendwas von mir? Nein, wieso sollte ich? Naja, wenn du darüber nachdenkst, das ist schon ziemlich verdächtig. Ich meine, wieso sollten zwei Kindheitsfreunde äh, hier aufeinandertreffen? Hey, ich könnte dich dasselbe fragen. Versteckst du etwas? Was soll ich denn verstecken? Ich weiß nicht irgendwas. Ich meine, wenn du es versteckst, woher soll ich es denn wissen? Du meinst, wie die Nummer von Männern, die ich gedatet habe? Willst du es wissen? Keine Sorge, nur 18 mal 0. Ja, ich glaube, da war einfach noch kein Mr. Right dabei. Okay... Naja, auf jeden Fall verstecke ich gar nichts. Genau wie du, Jumpy. Als ich, mich, als ich aufgewacht wurde, bin, war ich auf Deck D. Ja, du hast einen Grund. Ich meine, wieso hat uns Zero ausgesucht? Wir haben uns wirklich nicht gesehen seit der Grundschule. Hm, ich frage mich wieso. Schaue, was die Opfer verbindet und du wirst einen Täter finden. Weißt du noch, Seven hat irgendwas sowas gesagt? Ja, weiß ich, noch ne, und? Ja, das ist das, was ich meine. Ich glaube, das hat wirklich was mit unseren Klassenkameraden zu tun. Irgendwelche Ideen, wer es sein könnte? Nein, gar nichts. Oh. Naja, wenn es irgendwas mit Schule zu tun hatte, dann könnte es auch ein Lehrer sein oder der Schulrektor. Oder der Putz -typ, typ oder die Lunchlady. Nein, ich glaube, ich kann mich kann an die erinnern. Ja, ich weiß. Gut, das war jetzt Random Konvention. Äh, wir hocken einfach mal hin. Okay. Jumpy, was machst du da? Wir haben nicht Zeit, um uns auf dem Sofa auszuruhen. Es ist eine Ausstellung, es ist nichts drin. Sieht aus, es wären die Schubladen auch leer. Okay, sie lassen mich nicht alles extra untersuchen. Das bin ich froh. Äh, ein runder Tisch. Das Einzige, was mich ehrlich gesagt ein bisschen stört, ja, ist auch leer, ist, dass ich zum Beispiel nicht irgendwie L2 drücken kann und dann sehe ich, jo, hier hast du überall Interaktionsmöglichkeiten. Wir gucken mal hier rein. Ein Hölzerner äh, Nachttisch. Es sind Becher drin, überrascht keinen. Nichts sonst, okay. Da ist eine Flasche mit Wasser drin, es ist dein Bettraum. Die haben das wahrscheinlich hier drin, weil sich dein Hals immer zu so trocken anfühlt, wenn du aufwachst, weißt du? Mein Hals ist trocken, aber ich glaube, das ist, weil ich ein bisschen nervös bin jetzt. Ja, wir sind auch viel gerannt wir sind ein bisschen verschwitzt. Hey Jumpy, wollen wir nicht zusammen duschen? Wow, nur ein Witz. Ja, ist zu spät, um es zurückzunehmen. Mein Gehirn hat es schon ausgesetzt. Mein Hals war bereits trocken, das hat nicht geholfen. Gut, dann. Also, es ist kein, kein Gemälde, das ist eine Karte. Sieht aus wie eine Karte vom Schiff in den Leben. Oh, das ist ein, ein guter Fund. Ich denke mal, das wird echt nützlich sein. Lass uns das mal mitnehmen. Jetzt können wir den Map-Screen benutzen. Können wir während der Story-Section anschauen. Ja, L X wird uns ein Bird's Eye View geben. Das Schiff ist größer, als ich gedacht habe. Ja, wahrscheinlich etwa 900 Fuß lang. Ich glaube, das sind über 600 Meter, habe ich letztes Mal rausgegoogelt. 570 oder so. Muss eines dieser speziellen Kreuzfahrtschiffe sein. Klar, sieht einfach nicht aus wie ein Kreuzfahrtschiff. Alles hier drin ist ziemlich retro. Also auch wenn es ein Style Choice war, dann ist es einfach zu viel. Weißt du, was Zero gesagt hat? Ja, die Titanic. Denkst du, vielleicht haben die Titanic und dieses Schiff irgendwas gemeinsam? Hm, gute Idee. Ich glaube nicht, dass er es das erwähnt hätte, wenn es da keinen Grund dazu gäbe. Hm. Denkst du, dieses Boot ist... Die aktuelle... Die richtige Titanic kann sie ja nicht sein, als wäre es eine Replika. Eine Replika, die Titanic? Eine Replika? Ja, du weißt, so wie eine Kopie vom richtigen Schiff. Wer zur Hölle sollte sowas denn machen? Fans, kranke Titanic-Fans. Keine Chance. Weißt du überhaupt, wie viel das kosten würde? Keine Idee. Aber alles, was sie machen müssen, ist neutral zu gehen, weißt du? Ja, sie können das als Kreuzfahrtschiff benutzen. Äh, kommen an Bord eines Stücks Geschichte. Segel um die Welt mit der wiederbelebten Titanic. Mit einem Marking wie die, da könnten sie locker Leute holen, mehr Kunden anziehen, als sie jemals äh, rumfahren können. Denkst du wirklich, die Leute würden auf einem Schiff mit solch einer Verga Vergangenheit rumfahren? Ich meine, das ist Teil des schlimmsten, äh, schlimmsten Unfalls der Geschichte. Über 1500 Leute sind gestorben. Es würde mich nicht überraschen, wenn, wenn du äh, schon verflucht werde, wenn du nur da drauf gehst. Ein Fluch, ja? Jumpy, glaubst du in Flüche und so? Du weißt schon. Nein. so ich kann nicht wirklich sagen, ich glaube sowas. Was ist mit dir? Na, ich glaube, das ist eine dumme Frage. Ja, ich glaube in Flüche. In Fakt glaube ich sogar, dass ein Fluch das war, der die Titanic versinken ließ. Was? Ein Fluch hat die Titanic sinken lassen. Der Fluch der ägyptischen Mumie. Angeblich hat die Titanic irgendeine Mumie von, einem Priester von der Pri Priesterin Amun-Ra rumgefahren welche von der Pyramide gestohlen wurde. Und sie sagen, die Mumie hat eine Geschichte? Jeder, der mit ihr Bezug hatte, starb mysteriöse Tode. Komm schon, ich glaube, das hast du sicher schon gehört. Die, die den Sarg öffnen, werden für immer verflucht. Noch nie gehört? Also meinst du, die Titanic ist wegen dem Fluch gesunken? Das stimmt. Das ist dumm, das glaube ich nicht. Es stimmt aber. Wie kannst du dir so sicher sein? Diese Mumie war keine normale Mumie. Sie war wirklich mysteriös. Komplett unglaublich. Was ist so unglaublich an ihr? Ja, sie war wirklich schön. Schön? Ja, aber sie war eine Mumie. Das stimmt. Sie war nicht verschrumpelt oder verrottet oder sowas. Sie sah fast lebendig aus. Oh, ich verstehe. Okay, das ist das Ding. Ich weiß nicht, wie es heißt. Wenn die den Körper irgendwie in Wachs verwandeln... Das Fett wird irgendwie in Kerzenwachs umgewandelt, oder? Und ja... Wachsifizierung. Oder Verseifung. Aber das ist nicht das, was es ist. Hä? Das ist es nicht. Sie war nicht wachs. Dann war es was. Sie war wie gefroren. Gefroren? Ja, richtig. Der ganze Körper war steinhart gefroren. Du weißt, wie ein menschlicher Körper mehr als 60% aus Wasser besteht? Naja, all dieses Wasser war gefroren. Und die Story sagt, dass bei der Zeit ihrer Entdeckung bis zu der Zeit, als sie auf die Titanic kam. Obwohl sie durch die ganze Wüste getragen wurde, ist ihr Körper nie geschmolzen. Das ist verrückt. Das glaube ich auch, aber vielleicht stimmt es. Und wir wussten das einfach noch nicht. Ich soll es nicht wissen? Ja. Vielleicht hat... Vielleicht ist es einfach normaler Verstand, dass man... Shaved Eyes in the Desert? Spezielles Eis in der Wüste ist, weil es viel behält. Hä? Ah, das klingt ziemlich dämlich. Aber vielleicht ist es nicht dämlich. Es klingt nur dämlich, weil du es bis jetzt nicht wusstest. N naja. Eis, das nicht schmilzt, sogar in der Wüste, existiert sowas wirklich? Nein, sogar als wenn es existieren würde. Es wäre nicht mehr wirklich Eis, oder? Hm. Gut. Äh, made a bed. Also wir haben jetzt einfach... Jemand hat das Bett gemacht oder es niemals gebraucht. Äh, Nichts unter dem... Betten, eine Decke, vielleicht nochmal drunter gucken. Nein, ich glaube, wir haben es ziemlich gut umgezucht. Sieht aus, als wäre das lahm genug gewesen, um sie ein bisschen zu erröten. Guck mal, das sind zwei Kissen, vielleicht ist es ein Doppel. Was ist los? Du wirst rot. Oh Mann, ist die Fieber zurück? Hey, bist du okay? Willst du vielleicht hinlegen? Äh, ich bin okay. Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh für das. Hä? Hey, wirklich, bist du Okay. Oh, ich kann nichts mehr machen, schade. Ein Bettrahmen. Äh, jetzt müssen wir uns nicht mehr sorgen, dass sie runterfallen. Ich drehe mich, wenn ich schlafe. Sie wird schon wieder rot. Was zur Hölle denkt sie denn? Ja, alles klar. Äh, Stuhl, der zum Dresser passt. Nichts Spezielles da drin. Spiegel. Ein Mirror, also ein also Spiegel im Dresser und jetzt spielt sie mit ihren Haaren. Checkt sie überhaupt, dass sie das macht? Hey, wir haben keine Zeit für das. Komm schon. Es ist nicht, als müsste sich hier irgendjemanden beeindrucken. Ja, ist... Doch. Wer? Was? Wieso bist du plötzlich so still? Vergiss es, Jumpy. Ah, okay. Und den Schlüssel. Es macht dann einfach keinen Sinn, wenn wir den Schlüssel für den Dresser im Dresser finden. Aber hey, wir haben jetzt den Schlüssel. Gut, dann können wir raus. Das war jetzt die doppelte Tür schon wieder. Und soweit ich weiß... Haben wir jetzt alles? Das heißt, wir können rüber. Wo gehst du hin? Äh, ich denke, wir sollten zu Lodos um. Wieso? Was meinst du, wieso? Ich will mal gucken, wie weit sie sind. ein Problem damit? Naja, nein. Komm bald zurück. Klar. Ich werde den Rest hier überlassen. Okay. Überlass es ruhig mir. Okay, auf zum anderen Raum. So, und jetzt wird es interessant. Hier haben wir nochmal eine teure Vase, die leer ist. Links wieder eine, eine Türe. Also ein spiegelnder Raum eigentlich. Haben wir eine Kerze. Eine Kerze mit einem Kerzenständer. Das kommt vielleicht, wird vielleicht nützlich. Und wir haben eine Kerze. Also zünden wir die doch auch, oder? Perfekt. Okay, da ist die Kerze angezündet. Es wird sicher ein Licht in dunklen Plätzen, wenn in allen anderen Lichter ausgehen. Jetzt können wir hier rein. Und einfach mal so... Er sagt jetzt, geil, mit dem Licht von der Kerze können wir jetzt endlich rumschauen. Und ich habe das letzte Mal genau diese Reihenfolge gemacht. Und habe dann gemerkt, so yo, ich hätte da mal gucken können, der Raum wäre dunkel. Aber ich wollte das halt jetzt doch mal herstellen. Aber sie wird so heiß, wenn ich sie halte. Ich sollte sie hinstellen. Wieso stellst du nicht einfach einen Dresser drauf? Es ist flach da. Sie wird nicht umfallen. Ah oh ja, gute Idee. Und hier haben wir einen Dresser tatsächlich wieder. Hey, guck mal, es wird ziemlich hell hier drin. Jetzt können wir uns ein bisschen umschauen. Und er ist verschlossen. Das heißt, wir brauchen den Schlüssel. Ja, das hat funktioniert. Schon wieder so ein komisches Teil. Diesmal ohne Hintergrund. Hier haben wir noch die schöne Platte drauf. Diesmal ohne Hintergrund. Wir können hier noch was mitnehmen. Ein Bild von einem alten Kreuzschiff. Das ist die Titanic. Na ja. Hey, Junpei. Es ist ein Becherhalter. Das ist ein fucking Becherhalter drin oder ein Bechertisch. Bist du okay? Ah, komm schon, gib mir das nicht. Äh, so ein, ein Cupboard. Ich hätte immer gesagt, das ist ein Nachttisch, aber anscheinend nicht, wenn es Cups drin hat. In einem Schlafzimmer kann nur heißen, da ist ein Safe drin. Wirklich? Ah, da ist nichts drin, scheiße. Ich habe mich voll gefreut für nichts. Hey, Jumpy. Jumpy, da ist irgendwas auf dem Bett nehmen wir mal mit. Ein Vorhang, okay. Irgendwas drunter? Nope. Aber ich kann hier verarschen. Das habe ich gemacht. Irgendwas drunter? Ein Mädchen mit glühend roten Augen guckt mich an. Na, ah, ich mache nicht nur fertig. Da ist nichts hier. Nix, nicht mal ein Geist. Perfekt. Hä? Hey, was zur Hölle? Es wurde dunkel hier. Vielleicht ging die Kerze aus. Wir sollten mal hingucken. Ja, guck mal hier. Das ist ein Kerzenhalter, der mit Wachs äh, voll ist, auf, auf dem Dresser drauf. Hey, guck mal, was ist das? Sieht irgendwie komisch aus, die Spitze. Du hast recht. Das sieht so candlestick Key. Guck mal an. Und ja, es klingt jetzt so, als würde ich ja... Ja, ich weiß das alles, ich bin voll cool, aber ich habe tatsächlich nicht viel länger gebraucht als vorhin. Äh, wir können uns hier... Eigentlich sieht alles genau gleich aus. Guck mal, Junpei, das ist ein Pilz aus der Wand. Äh, das ist ein Duschkopf, der nicht funktionieren wird. Das sind die Duschknöpfe. Ich habe es schon probiert, aber kein Wasser kommt raus. Äh, ein Seifenhalter und eine Wand. Da haben wir wieder Klopapier. Ein bisschen Klopapier. Wir haben zwei Rollen. Äh, ist da irgendwas in der Toilette? Ich glaube nicht. Der Tank ist leer. Das sind Vorhangschienen an der Decke. Ja, sind da. Das war ein harter Hinweis. Wir sollen vielleicht den Vorhang aufhängen. Machen den mal zu. Ah, jetzt können wir ihn hier zumachen. Guck mal an. Und hier kriegen wir jetzt den Hinweis, dass wir diesen Teil hier rausnehmen sollen. Und eben, ich habe diesen Hinweis nicht gebraucht. Ich habe nachher herausgefunden, dass das ein Hinweis ist. Ich glaube, wir haben jetzt uns alles gemacht. einen runden Holztisch. Wir können uns nicht wieder hinsetzen. Hey, check mal aus. Ist ein ziemlich nettes Sofa. Ich weiß. Ziemlich schade, dass ich es nicht mitnehmen kann. Also ein Aussteller. Also so ein Ausstellschrank. Guck mal, da sind ganz viele. Diese Tische, äh, diese Teller und so, Sind richtig teuer aus. Willst du mal schauen? Ja, und äh, Glastor in diesem Aussteller ist verschlossen ein Schlüssel ein Schlüssel ne huh? ah ja Schlüssel Jawohl, sie ist auf. Okay, zieh den Scheiß auf. Tada. Ja, klingt sieht aus, als hätte ich schon mal irgendwo gesehen. Hey Junpei, hast du eine Minute? Huh? Hier, gut, nimm mal ein Buchzeichen. Was ist das? Soll ich ein Buch lesen? Ich habe es irgendwo zwischen diesen äh, Sofakisten gefunden. Bin mir ziemlich sicher, es wird uns nicht helfen, aber vielleicht sollten wir es trotzdem mal behalten. Wieso behältst du es nicht? Weißt du, was ich am meisten hasse in der Welt? Vier Sachen: Hoffnung, Schicksal, Liebe und Glück. Genau richtig. Und du hast diese Dinge? Ja. Problem damit? Nein, nicht wirklich, aber was hat dieses Buchzeichen damit dazu? Weißt du, jedes Blatt in diesem vierblättrigen Kleeblatt hat, hat eine Bedeutung, weißt du? Und die Bedeutung dieser vier Wort, dieser vier Blätter sind ziemlich genau diese vier Worte. Es ist wie Blumensprache. Naja, ich denke mal, es ist nicht wirklich eine Blume, es ist ja Blattsprache, oder? Ja, du könntest sie Blattwörter nennen. Blattwörter. <lacht> Hoffnung, Schicksal, Liebe und Glück. Die, die Bedeutung der Blätter und diesem vierblättrigen Kleeblatt. Ja, willst du es nehmen? Nur schon anzufassen... Gib mir echt Gänsehaut. Nimm das scheiß Ding, okay? Äh, ja, wir nehmen's mal. Ja, okay, ich gehe, okay, ich nimms Danke mal, ich fühle mich gleich viel besser. Das war ziemlich scheiße, weißt du? Hast du wirklich diese vier Wörter so unglaublich? Ja, weißt du, die können dich alle be betrügen, weißt du? Hoffnung, Schicksal, Liebe, sogar dein Schicksal. Das ist nicht mein einziger Grund. Sondern, das ist nicht der einzige Grund, wieso ich die vier Blätter hasse. Ich kann mich einfach nicht überzeugen, dass ich die Nummer vier mag. Wieso hat er nicht die Nummer 4? Das wäre so lustig geworden. Was? Hast du Angst über die 4 Ritter der Apokalypse? Na komm schon, das ist nur lächerlich. Vielleicht in der dunklen Zeit halt, da hatten sie Angst vor so einem Scheiß. Aber wir sind in dem 21. Jahrhundert und ich bin ein Typ des 21. Jahrhunderts. Ich fühle mich ein bisschen verletzt. Wieso hast du dann die 4 so viel? Weil es so eine halb halbarschige Nummer ist. Nicht das Beste, nicht das Schlechte. Deswegen. Wisst ihr, ist eine viel bessere Nummer. Na und, wenn es der letzte Platz ist? Wenigstens ist, äh, wenigstens ist es der letzte Platz und nicht so eine mittelarschige Nummer. Was hast du? Spielst du? Spielen? Wie zocken? Meinst du zocken? Ja, natürlich, was soll's, soll ich meinen? Im Baccarat, die beste Zahl Hand, die du haben kannst, ist 9. Sie, können es, sie nennen es Le Grand. Aber die niedrigste, wertloseste Zahl ist es 0. Die sie nennen es Monkey, also Affen. So, wie, das, wie der Typ, der diese Spiele leitet, oder? Zero ist ein Affe. Ja. Oh Mann, du hast komplett recht. Der Typ, der uns hier eingesperrt hat, ist ein richtiger Affe. Weißt du, wenn du darüber nachdenkst, ist das Nonary Game wirklich ein bisschen wie Baccarat. Natürlich, es braucht nicht irgendwelche dummen äh, Primärzahlen. Äh, Quersummen, Entschuldigung. Du droppst einfach die Zehnerzahlen und das ist es. Trotzdem hat es irgendwie dieselbe Idee, dass deine letzte Zahl eine einzelne Zahl sein sollte. Oh ja, ich denke, du hast recht. Und in beiden Spielern, wer immer eine 9 hat, gewinnt. Die Person, die 9 macht, gewinnt? Hast du das schon vergessen? Erinnerst du dich, was Zero gesagt hat? Ja, die Tür mit der Nummer 9 ist der Ausgang, ich weiß. Also, wenn wir dieses Schiff runter wollen, müssen wir unsere Teams so aufbauen, dass wir die Queer, die Quersumme von 9 bekommen. Und nur die Leute, die in diesem Team sind, kommen raus hier. Genau. Deswegen wird es das, das Nonary Game genannt, also das 9er Spiel. Was? Hä? Weißt du es nicht? Nonary -E heißt sowas wie von 9 abhängig oder Bas 9. Basis 9. Es kommt vom latinischen Prefix Nona, was 9 bedeutet. Wenn wir schon dabei sind, das Prefix für 1 ist Uni. Das heißt wie ein Unicorn, also ein Einhorn, das äh, Fährt mit einem Horn. 2 ist B, Bi, wie binär. Binary heißt bestehend aus zwei Teilen. 3 ist 3, ich bin mir sicher, du hast das schon mal gehört. Trio, Triple, Triangle, du hast die Idee. Danach hast du Quad, Quinti, Sext, Septim. Und natürlich 8 ist Octo, wie Oktopus. Es wird so genannt, weil es 8 Beine hat. Checkst du? Okay, und dann ist 9. Nona heißt 9. Wie viele Leute sind von uns hier drin? Das sind 9. Und... Was sind die äh, Armbandnummer, die wir haben? 1 bis 9. Und unser Zeitlimit. Wie viele Stunden haben wir übrig? 9. Und was brauchen wir, um von diesem Schiff zu kommen? Wir müssen den Turm mit der 9 finden. Genau. Bei meinem, beim Team mit der Quersumme von 9. Und da hast du es. Die Nummer 9 ist überall in diesem Spiel. Er hat ein richtiges Thema mit diesem 9 aufgebaut für das ganze Ding. Kein Wunder, dass es das 9er-Spiel genannt Seht denn hier habe ich gelernt, dass es das 9er-Spiel heißt. Kriege ich dann einen Hinweis, was das war? Ne, natürlich nicht. Okay, und jetzt können wir hier rüber. Wir haben unsere Details. Und das sieht doch ziemlich verdächtig aus hier. Das ist ein, äh, ein Stück im Rahmen. Ich glaube, ich sollte die mal reinlegen. Okay, ich probiere es mal. Alles klar, und jetzt müssen wir loslegen. Kann es sein, dass das. Das ist einfach ein Try and Error. In dem Fall ist es das hier unten nämlich. Ja, hier. Und wer passt dann darüber? Entweder du. Genau, so. Sieht doch gut aus. Ja, Jawohl, ich hab's geschafft. So, Bild komplett. Und da geht der Rahmen weg. Was ist das? Was meinst du, was ist das? Ziemlich offensichtlich, oder? Es ist ein Loch in der Wand. Wie ein versteckter Safe oder so, weißt du? Na, auf jeden Fall, lass uns mal nachschauen. Ich glaube, da ist das drin. Wir können noch weiter suchen, aber ich glaube, ich habe alles gefunden. Ich habe auch keine Items mehr, also ich glaube, ich bin durch. Der Mars-Schlüssel. Wow, das ist einer von diesen Mars-Symbolen. Die Tür am Ende des Haarganges. Es hat genau dasselbe Symbol drauf. Das heißt, ja, wir können diesen Schlüssel benutzen, um rauszukommen. Was ist das Was ist das Sinn von diesem Bild überhaupt? Ich speichere mal kurz. Ich bin jetzt bei 50 Minuten. Äh, ich würde jetzt mal beenden. Wir finden nächstes Mal raus, was mit dem Bild los ist. Äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Gefallen? Nochmal? Entschuldigung. Äh, ja, wenn ihr wollt, ein Like da lassen, wenn nicht, dann halt nicht. So, gibt's. <lacht> ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Und wir finden raus, was es mit dem Bild auf sich hat. Und ja, bis dann. Mein Name ist Dardun, alles gut mit Zucker Cheerio!